Alle meine Freunde sagen, lass die Finger von ihr, denn ich bin kaum noch zu ertragen, ich red immer von dir. Denn du bist online, doch du schreibst nicht und ich schlage auf den Schreibtisch. Frag mich, ob du gerade allein bist oder fühlst du gerade das gleiche, denn immer wenn du mich Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreib und sie wieder zerreiß und dass ich dich liebe und so scheiß. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Lieder für dich schreib und sie niemandem zeig, weil ich will, dass niemand davon weiß. Und ich schreib das Semester für sie nicht weg, kommt du online an der Tür nur geklopft hab ich nicht Ich wollte nur sehen, ob der wer bei dir ist Alle meine Freunde raten Dich mir aus dem Kopf zu schlagen Die wissen gar nicht, was sie sagen Dich zu vergessen dauert Jahre Und ich geh kaum noch auf die Straße Denn ich sehe überall Und jedes Mal, wenn deine Frau dein Parfüm an sich trägt Bild ich mir einen Moment ein, dass du mir direkt gegenüberstehst Ich will nur, dass du weißt Wie oft ich Briefe an dich schreib Und sie wieder zerreißt Und dass ich dich liebe und so scheiß Ich will nur, dass du weißt Wie oft ich Lieder für dich schreibe. Ich will, dass niemand davon weiß Und ich schreib Mist, doch ich schicke sie nicht weg Ob du online bist, hab ich so oft gecheckt Ich war an deiner Tür, nur geklopft hab ich nicht Ich wollte nur sehen, ob der wer bei dir ist Ich will nur, dass du weißt Wie oft ich Briefe an dich schreib und sie wieder zerreiß Und dass ich dich liebe und so ein Scheiß Ich will nur, dass du weißt wie oft ich Lieder für dich schreib und sie niemandem zeig Weil ich will, dass niemand davon weiß Und ich schreib im Mist doch ich schick sie nicht weg Ob du online bist, hab ich so oft gecheckt. Ich war an deiner Tür und nur geklopft hab ich nicht Ich wollte nur sehen, ob da wer bei dir ist